Endlich, es ist soweit. Fashion Star ist zurück. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auch 2020 wieder auf der Suche nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Hella, Julia, Sarah und Selina shoppen bei Löstau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilberts, unser Juror, ist gespannt, wer von ihnen siegen wird. Welcome to Fashion Star. Mein Name ist Jens Hilbert und ich freue mich riesig, euch zur dritten Staffel begrüßen zu dürfen. Der Zuspruch war riesig. Die Bewerber diese Staffel noch viel toller. Das ging schon fast gar nicht mehr. Wir haben ein tolles Motto und eine richtig coole Kollektion in den Flagship-Stores von Löstau, unserem Partner. Piqueur Escatron, mega coole Produkte. Und der Hilbert hat gleich in der ersten Sendung komplett versagt, weil Actic Blue. Ich habe Farbe blend wie ich bin, Lila gesehen. Also ihr werdet mords den Spaß haben mit unserer ersten Teilnehmerin, der Hella Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin. Gollum hat in Hellas Leben ordentlich Farbe gebracht. Sein Name, der reinste Widerspruch. Der Palomino ist eher ein Barbie-Pferd als ein hässlicher Hobbit. Die beiden sind zusammen erwachsen geworden. Doch den Jugendlichen Leichtsinn haben sie nie verloren. Spaß steht für das Dreamteam aus Oldenburg im Vordergrund. Den haben sie immer, am meisten beim Springen, auch wenn sie da gerne mal den Kopf verlieren und übermütig werden. In Gollum hat die Abiturientin ihren besten Freund gefunden, der ihre Energie teilt, aber es auch vermag sie zu erden. Wie bunt es beim Shoppen zugehen wird, das sehen wir jetzt. Ihr Kumpel Tom glaubt auf alle Fälle an Hella. Ich bin Tom und Hella wird Fashionstar, weil sie auf Turnieren immer das schönste und herausstechendste Outfit hat. Mit 600 Euro ins Shoppingglück bei Löstau in Lehrte. Das muss sich Hella gut einteilen, damit sie ein schönes Outfit für sich und ihren Gollum findet. Doch bevor das Geld ausgegeben werden darf, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Hella muss wählen. Entscheidet sie sich für das Geschenk in der Blackbox, hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie dagegen auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat ganze 20 Minuten Zeit. Hm, lieber mehr Zeit oder lieber ein Überraschungsteil? Na, Hella, entscheide dich jetzt! Hey, ich weiß es nicht. Kannst du sagen? Ach, oh, die Hella, wie süß die ist! Lass mit. Mit dem? Dann haben wir schon mal einen Teil, ja. Okay, dann nehmen wir das jetzt. Ach, aber wenn das mir gar nicht gefällt. Ist das Risiko, ne? Aber okay, dann machen wir das jetzt einmal. Dann haben wir schon mal einen Teil. <lacht> was ist da drin? Hä? Was ist das denn? Ach, Schuhe! Ah, okay. <lacht> <lacht> ah, okay, nice. Okay, die sind gut. Das, das It-Piece. Und jetzt? Das hätte ich auch gerne. Was müssen wir jetzt machen? In 15 Minuten das perfekte Outfit finden. Aber erst braucht ihr noch das Motto. Komm nicht um dagegen! Achso, da hinten geht's hin. Scheiße. Okay, wo ist die Schleife? Jetzt die jetzt, ich sehe die nur hier hin. Okay. Wir dürfen auch Sachen anhängen. Okay, wo ist irgendwo. wohl die goldene Turnierschleife versteckt? Okay, hier. Hast du die schon? Ich würde Bescheid sagen, wenn ich sie hätte. Schon alles Hella, also die Action gefällt mir schon mal. Vollgas, gas, gas, gas, chaka. Sag mal, Tom, welches irgendwo? Motto wäre denn der Horror für Hella? Der Horror. Ähm, schlicht würde ich sagen, weil sie mir gesagt hat, schlicht würde sie am wenigsten wollen, weil sie das langweilig findet. Und was ist ihre größte Stärke? Größte Stärke. Ähm, Selbstlosigkeit, weil sie äh, immer mehr auf andere Leute acht gibt als auf sich selber. Was passiert, wenn Hella gestresst ist? Ähm, sie kriegt Stressflecken, <lacht> aber. Ähm, Hella. Ähm, ja, wie merkt man das noch? Sie, sie schreit rum und ruft rum. Scheiße, oh. ich finde die Kacke nicht. Ich auch nicht. Hey, sie meinte bestimmt Fall. Kaki, aber die Schleife ich die ist doch Gold. irgendwo. Aber hey, ein bisschen mehr Organisation hier, ne? Hey Tom, bitte find die jetzt! Hä, hey, also welchen du mit der Wand? Hattest du alle an der Wand? Die hatten wir. Scheiße! Scheiße. Keine sie meinte bestimmt Schleife. Hier warst du doch überall schon, oder? Ja, eigentlich schon. <lacht> Wir finden die halt nicht. Hella, nicht aufgeben. Wir machen hier so ein Mess. Hä? Ist es hier warm? Ist es hier warm oder? Guck mal in die Hosen einfach rein. Hier, ich hab sie, ich hab sie. Oh mein Gott, warum war ich da und hab die nicht gesehen? Okay, okay Fashionstar. Äh, steht das hinten? Nee, hier. Jeans da. Äh, rein denim, denim, denim look Oh, okay. Ah, okay. Jeans. Jeans. Hier sind wir dann, Jeans. Die hier ist nice, okay. ja. Die ist auch gut. Denim ist ja eigentlich immer so Jeans. Ähm. Okay, ich nehme jetzt erstmal mehrere. Und ich finde das sowieso gut, wenn wir das im Reitsport ein bisschen mehr integrieren. Wenn wir bald so coole Jeans-Reithosen haben, mit so ein paar Löchern drin, dass die mega stylisch aussehen, die Girls. Und die Jungs natürlich auch. Da muss ich wahrscheinlich mal wieder der Vorreiter sein und das Ding anziehen. Ja, ja, ja okay. Hose dann, ne? Ja, dann Janine nimm die look. Hose. Ja. Was ist das für eine Größe? Ja, ich guck dann weiter nach anderen noch Sachen. Noch 10 genau. Minuten und bisher noch kein einziges Teil. Ich Los, Mal Ich mal, das zu den Schuhen passt. Ich weiß nicht, ob die Farbe zu den Schuhen passt. Sonst ja, hol die Schuhe mal her. Grau Schuhe mal her Wo sind schau du mal, die denn? Was? Wo hast die die haben ich in die Mitte gestellt. Oh, wow. Also, ich würde nicht dieses Pink nehmen. Das passt meiner Meinung nach nicht ganz so, oder was das für eine ja. Farbe ist. Vielleicht dieses, äh die rosa war übrigens auch mein Eingangsbereich in meinem alten Haus gestrichen. Ja. Ich bin nämlich viel spießiger, als man denkt, wie man sieht. Ja, mhm, ist klar, Jens, du, du kleiner Spießer. Schau mal die Schuhe da, schon sch sch mal zu an. Mal gucken, wie die aussehen. Ob das zusammenpasst. Guck, ja, und du schaust jetzt mal nach... Willst du, willst du eine auch in Blau oder wollen wir dann eine andere Farbe äh, nehmen? Ja, irgendwie? denim was, ist was ja Jeans Händis? eigentlich, ne? Ja, aber oh, Schabracken in Jeansfarbe. Schau einfach nach irgendwas äh, bunten. Kann ja. ja auch knallig sein. Nee, das muss schon dazu passen. Ich würde irgendwie hellblau oder dunkelblau nehmen. Mich hier ich bring so mal beide so mit. Ich kann nicht in der und noch, noch eine in der weiße. Handeln. Irgendwas in der Farbe? Ja, wenn überhaupt sowas. Wenn so sowas. Ist. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus. Gibt's dazu... Ja. Nein, zu langweilig. Ja. Mach's cooler. Ja, okay. Hella, ich erwarte viel von dir. Du bist die Erste in dieser Woche. Du musst Vollgas geben. Weil normalerweise orientieren sich dann die anderen Konkurrenten an der ersten. Oh, die ist nice. Die ist richtig ja, nice. Ja, guck dir an. Ich guck weiter. Brauchst du eine Decke? Äh, ja, eine Decke. Ähm. Gut. Die oder die? Ich weiß es nicht. Oh, die unten. Die sieht aus, nach Star Trek Voyager aus. Ready for take off. Wir fliegen einmal zum Mars mit unserem Pony. Okay, ich brauche halt noch ein Oberteil. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Oberteil suchen mit dieser Hose in der Hand. Nein. Oh, das ist eine Eskaton-Schabracke, diese lila glänzend. Alter, Vater. Und ich dachte schon, ich wäre High Fashion, wenn ich zum Turnier fahre, Guck mal da. Ich glaube, ich Moment ich mal. Ja, ich können wir uns die Schabracke noch mal okay, ansehen? Ja wir Stellen wir fest, irgendwas? für Jens ist ja, hellblau das neue, das neue Lila. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das ja, die da vor der Tür. Oder vor okay. Den okay. Was ist denn Was die, die größte die Herausforderung bei Fashion Star? Die größte Herausforderung ist gerade, alles zu bedenken ähm, und nichts zu vergessen, weil es sind viele Dinge und ich kenne mich auch nicht so gut mit Pferden aus. Und deshalb macht es noch komplizierter. Marengalopp, Busy Passage. Galopp, galopp, hoppi Galopp. Ich hab die Decke, ich hab die Decke. Hast du irgendein Oberteil oder so? Egal, ich nehme einfach irgendwas. Hier so eine, das passt doch zu der Hose, oder? Das sieht... Ein oder ein Pulli. Ja, die Jogtitel, die ganze Zeit durch die Gegen. Was ist denn hier los? Wann haben wir denn mal ein Outfit? Hier gibt es irgendwie keine T-Shirts. Hella? Raus. Ja, was? Einfach was? Ein ich pinkes? Ich ein türkisenes T-Shirt in oder, dieser Farbe. Oder Und noch dieses Hals. Dieses T-Shirt hat die gleiche Farbe wie seine Gesichtsfarbe. Nein, nein, nein. nein. Gut. Das muss jetzt zu blau passen, nicht? Das hier. Ähm, Hella, das hier. Ja, Bandagen drauf. Hast du, wie sehen Bandagen aus? Sehen das diese ja, das Rollding sind diese Dinger für die Beine. Die man umrollt? Ja. Weiß? Ja. Hier. Nein, nein, nein, nein. Egal, nein, nein. In, Nicht in weiß, in blau. Ja, dann hol blau. Ich muss erst mal gucken, was die kosten. 370. Hä? Ja, wir können auch nicht mehr, Hella. Okay, warte. Zieh jetzt nicht an. mehr? Oh, ich wollte noch die Nein. hier. Die sehen schön dazu aus, bitte. Oder geht das nicht? <lacht> bitte? Nein. Soll ich jetzt Warte mal kurz, Geld ich hab kein Oberteil. Doch, du hast das äh. T-Shirt, du ziehst einfach ja. das T-Shirt an. T-Shirt an, Hella, das nimmste. Hier das T-Shirt, zack, zack. Ich hab ja. dir ein T-Shirt rausgesucht. Äh, nee, das habe ich nicht da drin. Hier das ist muss es. da liegen irgendwo. Passt das? Ja. Unsere. Die Hose ist gut. Drei, Oder? zwei, eins, ja. vorbei. Das war's. Alter, oh ich kann Gott, nicht. Mehr. Ich kann auch nicht mehr. Geschafft. Okay, ich hoffe, ich habe gut gerechnet, aber es müsste auf den Euro genau. Echt? Auch mit diesem Oberteil, ja. was ich noch nicht mal anprobiert habe? Naja. Das wird schon passen. Naja, ne? Wir haben keinen Streck, aber egal. Ich halte das Pferd einfach und begleite dich. Das okay. Tom, du bist einfach ein echter Gentleman. Am Anfang war ich auch noch ein bisschen oh, gelassen, war so Richtig entspannt, ja, wir ja. kriegen das ganz locker easy hin. Und ich die ganze Zeit so richtig hektisch so, oh mein Gott, das wird richtig schlimm werden. Und jetzt war es einfach richtig schlimm. Aber ich bin einfach nur mega happy, dass er Also ich jetzt... bin auch überrascht, nach den ersten zehn Minuten dachte ich, mega, ja. mega, schon mega. Also dafür, dass er nicht wusste, was Bandagen sind, haben sie jetzt doch einen ganz großen Berg äh, voll Sachen zusammengebracht. Du hättest ja die dunklen auch mitnehmen können, aber ich finde, das passt auch, das passt. Weiß und hellblau passt ja, gut zusammen. Okay. Weiß und hellblau ist gut. Und das passt gut Die Schuhe, das, das Geile ist ja, die Schuhe stechen jetzt auch noch so ein bisschen raus, ja. so. Das ist das It-Piece so ein bisschen und dann auch Ja, bin ich auch, das bin ich auch cool. froh, dass wir die genommen haben. Das ist auch noch cool, hat Gollum dann auch noch eine Muss Mütze. <lacht> ja, Ja. nice, okay, das war's. Du bist nicht rot. Ich weiß, oh, das war so <lacht> anstrengend. Und jetzt zeig uns mal deinen gesamten Look, Hella. Wie sieht dein Geschenk, die Cheval Deluxe Stiefeletten zu deiner Piqueur Denim, aus? Und jetzt noch die Oberteile. Knapp 310 Euro hat Hella für ihr Outfit ausgegeben. Und wie hat es dir gefallen? Es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber man war irgendwie Richtung Stress, weil es echt eine mega kurze Zeit ist. Aber es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und jetzt das Endergebnis, ich bin richtig, richtig zufrieden und, ja. und was ist dein Lieblingsteil? Ich glaube, das Head von Gollum, also was er dann tragen wird. Das gefällt mir am meisten, weil mir die Farbe einfach so gefällt. Gollum glitzert und glänzt in hellblau. Die Eskadron-Bandagen strahlen in weiß. Das Halfter glitzert wie Gollums Mützchen. Nur noch 45 Cent hat Hella übrig. Gut gerechnet. Ist das der perfekte Denim-Look von Picur und Eskadron? Hella hat gut vorgelegt. Mal sehen, ob die anderen Mädels diesen Denim-Look noch trocken können. Julia hat als Erste die Chance dazu. War die Hella und der Tom nicht, waren die nicht richtig cool? Richtig eckten schon in der Bude? Das verspricht mehr für die nächsten Folgen. In der nächsten Folge wird's bunt, bunter, Regenbogen, mein kleines Pony. Ich hätte nie gedacht, dass es bei Picur Eskadron solch krasse Farben gibt. Julia, unsere Pretty Woman, verspricht mehr. Seid gespannt. Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen gehen shoppen. Wer findet das beste Outfit für Reiterin und Pferd bei Löstau? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Springreiter Jens Hilberts wählt den Fashionstar. Welcome to Fashion Star. Ich bin der Jens und ich freue mich riesig in der dritten Staffel heute unsere zweite Teilnehmerin begrüßen zu dürfen. Julia kommt im Karriere der Hösje. Und geht raus aus dem Flagship-Store von Löstau mit der super stylischen Denim-Piqueur-Escatron neue Fashion-Collection als unsere Pretty Woman. Julia geht über den Regenbogen. Mehr will ich gar nicht verraten. Es wird so lustig und amüsant. Freut euch auf Fashion Star. Klein, bunt und davon eine ganze Menge. So könnte man Dusty und seine Outfits am besten beschreiben. Eine richtige Polly-Pocket-Welt. Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Farbe darf auch in Julias Outfit nie fehlen. Mode spielt für die Niedersächsin eine große Rolle. Früher war sie für ein Reitsportgeschäft tätig. Heute sind Pferde ihr Ausgleich zu ihrer Arbeit beim Landkreis. Verloren und wiedergefunden. So könnte man die Geschichte von Dusty und Julia nennen. Eines Tages war er weg, von seinem Besitzer verkauft. Julia hat nach ihm verzweifelt gesucht. Als sie ihn endlich fand, hat ihre Oma ihn sofort für sie gekauft. Jetzt trennt Julia nichts mehr von ihrem Dusty. Reiten geht zwar nicht mehr, dafür rennen die beiden gerne um die Wette. Zur Unterstützung hat Julia ihre Mama mitgebracht. Die weiß genau, was Julia gefällt. Hallo, ich bin die Shoppingbegleitung von Julia und wir shoppen eigentlich immer zusammen, weil wir dann die besten Outfits finden. Shoppen auf 10.000 Quadratmetern. Das gibt's nur bei Lösdau in Lehrte. Da hat Julia die Qual der Wahl. Was wird sie mit den 600 Euro für sich und ihr Pony aus der Piqueur Escadron Kollektion wählen? Doch bevor es losgeht, erwartet Julia noch eine weitere Qual der Wahl reichen Julia zum Shoppen auf so großer Fläche 15 Minuten oder nimmt sie lieber 5 Minuten dazu. Die gibt's nämlich nur, wenn sie sich gegen das It Piece in der Blackbox entscheidet. Aber die Verlockung eines extra Geschenks ist ziemlich groß. Na klar, Julia wählt die Überraschung. Mal sehen, ob sie ihr auch gefällt. Okay, wir mal? Du machst auch. Bereit, oh, ja. Oh, nicht okay, okay. die nimmst du mit, und wir rennen los. Hallo, Julia. Ich habe ja. große Erwartungen. Hast schon Pretty Nein. Woman, wirst du zu unserer Pretty Woman. Okay. Die hat nämlich dieses Jahr 30-Jähriges, die Julia Roberts. Also streng dich an, mhm. Schätzelein. Nee. Ja. <lacht> Wie hoch ist dein Puls, Julia? So also bei 150 will ich sagen gerade. <lacht> <lacht> Mama, schneller, zack zack, das ist mir zum Spaß. Denn Julia muss okay. erst die goldene Schleife so mit dem Motto finden. Wir haben sie, Mama. Was oh, oh, sie sagt auch Mama. Die Mama. Jeans, -Star, kreiere deinen Denim Look. Okay. okay. So, los geht's. Jeans, muss ich suchen. Ja. So. Und wie gefällt dir das Motto? Ja, sehr gut. Also, da kriegen wir was zu hin. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Das sind ja Jeans. Ja. Perfekt. Das sind Jeans, ja. 38? Ja. Ähm, brauchen wir lange? 76? Äh, T Mama und ja. Julia, wenn ihr jetzt alle zur zweiten Viertelstunde lang die 38 heraussucht, dann haben wir nur Hos am Ende, gell? 74 habe ich gerade sondern Nivel 72. 72. So. Einmal die. Ja, okay. Gut. Eine graue Grip-Jeans also. Wie teuer ist die? Guck mal, 109... Oh, wow. Okay. 199. 199. 199. Gut. Und ein bisschen Farbe dazu. Oh, die Julia ist auch ein bisschen aufgeregt. Die, die, die roten Flecken okay. ziehen sich durch die Woche. Das ist nicht die gleiche, die ist höher. Aber die hat nicht so viel... Denke, also... Für alle nachfolgenden TV-Teilnehmer schreit man nicht immer die Konfektion so laut in die Kamera. Das ist ein bisschen unsexy. Ich weiß es. Suchen wir mal eben Poloshirt. Da sind die Strümpfe. Erstmal Strümpfe. Ja, okay. Auf der anderen Seite, oder? Entschuldigung. So. 35 bis 40. Die sind ja eigentlich auch süß, gell? wenn Mama und Tochter so eine gute Beziehung haben. Suchen sie ah, so ein Säckchen raus. Die Hose angucken. Ich bin ja so weit. Gib Gummi. Ja, ich ja, hier, Ich sehe gerade die Mutter. Die hat ja oder All-Over-Leoparden-Print okay. hier. Was hatten die heute noch vor? Das sind Poloshirts, Ich habe keine gefunden. Und Guck mal, Julia, ich rate dir auch eher zu einfarbigen Hosen, weil die Karriere, mit der du jetzt gestartet bist, sah der Arsch, also ich bin schwul, ich darf das sagen, nicht so hot aus wie in der denn Gürtel, Gürtel, Gürtel. Eine Krise. Wo du die Noch zehn gesehen? Minuten. Tief durchatmen, Mama von Julia. Nee. Wo hast du die Gürtel gesehen? Die liegen da drauf, links, Mama. Links. Links. Links. links du warst links, so nah links. dran. Ich zeige dir gleich. Mutter. Leo, Mit Leo Prin. Oh, miau. Hier nicht tief einatmen. Gib mal hier Stoff, Mutter. Gut. Okay. Festhalten. Pferdesachen. Können wir jetzt ja auch in dem Outfit eben suchen. Auf ne? Türkis? Ja, wir gehen nach vorne. Zurück. Ihr seid echt im starken Trab unterwegs. Und das ohne Socken. Jetzt lassen wir mal. Welche Größe ja. hat der kleine Dusty? 115. Das sieht X aus. Ja. Das sieht gut aus. L? Nee, zu groß. Klein. Wohl eher XS, oder? Da. XL. Und was war da drunter? Das war da. Pony. Pony. Ja. Passt. So. Passt, passt von der, der Farbe? Farbe? Ja. So. Halfter. 200, 300, äh, 89, also 90 hier. 390. Und 40. 420, 470. Und die Socken Die hatte ich schon. Nein, 487. So, dann brauchen wir noch eine Schabracke. Ob die Rechnung am Ende aufgeht? Okay. Oha, Julia. Was kostet die? Ich lieb's ja auch bunt, aber das Vollchaos muss am Ende auch Harmonie geben, ne? Ja. oder Und jetzt brauchst du noch Bandagen in der Farbe. In welcher von den vielen auf der Schabacke? Ähm, in grün? Endspurt, los, los, noch fünf Minuten. Meinst du nicht? Türkis? Nee, Anna, du Hast besser, dann hat man so einen schönen. Machst jetzt hier die Wanderreitjack oder wie? Und die Dash an die Seite mit dem Klettverschluss und dann kommt Der noch Busy Sandwich. Nein. Heide. Nein. Für den kleinen Dasti das gefunden. Das ja. ja. Oh, die sind einmal gesichert. Ähm, wolltest du nicht lieber die in Türkis nehmen, weil das dann bei deinen Socken passt? Oder findest du den grün Nein, schöner? Nein, ist schöner mit dem. Okay. Ich. Gut. Weil wenn du die mal aufmachst, da ist der Streifen nicht drin. Mhm. Auch gesichert. Okay. Was ist denn die größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung ist erstmal die Zeit und auch das auf den kleinen Pony abzustimmen, weil er ja so eine kleine Größe hat. Da muss man schon gucken, was man für eine Farbe nimmt, damit das passt zusammen. Ja. Also ich finde die Farbe perfekt. Steht ihr gut? Hose ist toll? Ja. Äh, äh, Frau Leoprem, dass Sie das, dass Sie die, die Tochter toll finden, ist ja klar. Guck mal, die hat sogar Leoprem in der in de, in de Brille. Ja, passt. So, also die Stiefelette gefällt mir schon mal am besten. Toll. Mist, die hat sie nicht selbst ja. ausgesucht. Der München. Schick. Ja. besonders schön. Okay. okay. Mhm. Ja, passt auch zu den Sachen, ne? Ähm, T-Shirt noch eben suchen. Ich hab nur wir haben gar keine Zeit mehr. Mama. Noch 20 Sekunden. Ja, Mama, dann... Äh, wir haben doch gar kein Geld mehr, Mama. Ich nicht? Gar nicht? Nein, gar nicht. Ist okay, ich mache die Jacke zu. Gut. Hey, ihr habt es geschafft. Hab geschafft. Gut. Ja, sehr gut. Perfekt. Super. Ja. Ihr ja. dürft euch abklatschen. Das gibt Mama gut. Vom Alltagsoutfit rein in die Reitklamotten. Die Piqueur Premium Denim sitzt wie angegossen. Dazu das schicke Geschenk, die braune Stiefelette. Ein Farbtupfer sind die blauen Socken. Die Sommerfließjacke rundet den Fashion-Look ab. Insgesamt 368 Euro kostet Julias Outfit. Und wie viel Spaß hat es dir bei Löstor gemacht? Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber war auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Die Zeit im Nacken, das war wirklich schon ein bisschen. Ja, aber ich bin überglücklich mit meinen Sachen, mit meinen tollen Sachen von Piqueur und Eskadron und auch mit meinen Stiefeletten von Döstau und bin einfach nur glücklich. Das, die strahlt in Regenbogenfarben von Eskadron. Mit knapp 90 Euro ist die Jersey-Decke am teuersten. Das Youngster, Halfter und der Strick sind bunt. Liebe zum Detail. Die Schabracke kostet knapp 70 Euro. Julia hat am Ende noch gute 2 Euro übrig. hat Julia den perfekten Denim Look für sich und ihren Dusty gefunden? Spaß haben die beiden auf jeden Fall an ihren neuen Klamotten. Ob Sarah diesen Jeans Look noch toppen kann? Fashion Star, Leoprint, Julia Regenbogen, was soll da noch kommen? Richtig verrückte Hühner mit dem Ententanz mit allem drum und dran. Freut euch auf die nächste Sendung. Und weiter geht's bei Fashion Star 2020. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron suchen wir den Fashion Star. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer wird unsere Siegerin werden? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Unser Juror Jens Hilberts hat die Qual der Wahl. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens und ich freue mich riesig auf die nächste Sendung von Fashion Star. Und man glaubt es kaum: Sarah Jessica Parker, Sex and the City. Heute knallt es richtig sexy. Und heute, wer hätte gedacht, dass ein Ärschchen so richtig hot, heißer, hottest mit dem Arschbesatz aussehen kann? Das geht nur. Im Flagship Store von Löstau mit Picard Escatron. Lasst euch überraschen, es wird sehr lustig. Fashion Star! Es war Liebe auf den ersten Blick, als Sarah Shin Shin nach dem ersten Ritt den Hals kraulte. Die 35-Jährige hat sich auf dem Rücken eines Pferdes noch nie so zu Hause gefühlt. Dabei wird Shinny auch gerne mal zum Tongerät. Denn nach ihrem Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren baut Sarah überall ein paar Übungen ein. Sport spielt für die gelernte Immobilienfachwirtin aus Kerpen eine große Rolle. Dabei darf das Adrenalin nicht fehlen. Wie viel Gas Sarah beim Shoppen geben wird, zeigt sie uns jetzt. Mit dabei hat sie ihre beste Freundin Miri. Sie nennen sich liebevoll Springhühner. Hallo, ich bin die Miri, ich bin die Shoppingbegleitung von von Sarah. Und äh, ich freue mich auf den Tag heute, weil mit uns gibt's immer was zu gackern. Die zwei Springhühner können sich bei Löstau in Lehrte so richtig austoben. Einzig und allein müssen sie die Zeit und das Budget einhalten. 1 zwei, 3 vier, fünf, 600 Euro sind es auch für Sarah. Ein schickes Outfit für sie und Shinchim ist da sicher drin. Jetzt geht's an die Blackbox. Nimmt Sarah das Geschenk oder lieber die fünf Minuten mehr Zeit, um statt 15 ganze 20 Minuten bei Löstau in Leerte zu shoppen? Bei der großen Auswahl ein schickes Outfit für Reiter und Pferd zusammenzustellen, ist gar nicht so leicht. Mal sehen, wofür Sarah sich entscheiden wird. Ich wir kenne das Motto noch nicht. Ne? Das müssen wir jetzt. Das können wir wie schnell wir das finden. Ja, Ich glaube, das finden wir schon schnell. Fünf Minuten ist äh, viel Zeit. Ein Teil mehr ist auch gut. Ist ein Teil für dich. <lacht> Kiste? no Kiste? Dann um, haben wir neben die Kiste. Die Blackboard-Karten. Oh oh Darf ich da schon reingucken? Ich hätte die Kiste schon längst aufgerissen und hätte Was ist denn heute für ein Geschenk drin? Okay. Oh, sehr spektakulär. Wir haben zum dritten Mal uh -huh. diese Woche sehr die cool. Lösdau-Stiefelette. Ähm, leider hast du keine Größe 38. Es tut mir sehr leid. Alles klar. Danke. Okay. Nehmen wir die mit? Ich finde die echt geil und ähm, muss echt sagen, sie sieht echt high fashion aus, auch gerade in Cognac, muss man sagen, da kann Louboutin und Dior können gleich mal nach Hause gehen. 15 Minuten laufen und die Mädels auch. <lacht> Teilen wir uns auf? Ja, ne? Ja, natürlich. Oh Sag mal, Sarah, haben wir jetzt diese Woche nur Hollywood-Stars oder was? Meine Lieblingsserie ist übrigens Sex and the City, Sarah Jessica Parker. Also ich will high, high, high and Fashion. Ich hab' sie, ich hab' sie! Juhu! jeans kreiere einen Denim-Look. Oh, das ist gut. Kreiere einen Denim-Look. Denim-Look. <lacht> äh, okay. Womit fangen wir an? Äh, Hose? Ja, Jeans-Look ist gut. Hier ist Jeans. Haben wir noch mehr Jeans? Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und hier gibt's auch noch richtig blaue Jeans. Die ist auch schön. Das ist vielleicht dann noch besser. Äh... 22? Ja, ich, die ist gut. Okay, so, was... Ähm, ist halt die Frage, ob wir jetzt blau nehmen, Gürtel? Oder... Blau ist schon gut, oder? Ja, das ist... graue ist ja auch ziemlich cool, ne? Das wäre was anderes. Was ist das denn hier? Guck mal. Das ist auch... Das ist doch... Das ist okay, Quark, Quark, Quark, Quark, Quark. Wir haben erst ja. zwei Produkte. Ja, oder? die graue ist schon sehr schick. Die mit Straße... Oh, diesmal. Diesmal sehr die Leggings? Die ist 40, die ist 40, dann nehmen wir die. Okay, muss ich aufräumen? Ich hab hier so einen Aufräum <lacht> Gürtel ja. drauf. Gürtel äh, passt auch, oder? Ja, machen wir zum Schluss. Ich nehme okay. als Alternative noch die hier. Die sehen nämlich sehr nach der, <lacht> der <lacht> Collection von Caddashian aus. Die haben ja auch so Good American Denim Style, also Piqueur. du, brauchen wir gar nicht in Amerika bestellen. Gehen wir einfach zu Löster und haben wir auch Caddashians. Was passt an das? Ich, ich muss mich ja mal ausziehen. Okay. Ähm, äh, mit Farbe, mit Farbe, mit Farbe. Auf jeden Fall mit Farbe. Dann äh, hier was Knalliges. Was ganz Knalliges. Was ja. passt vielleicht nicht gut zu dem Thema. Wieso? Blau oder rot? rot? Das ist hier die Frage. Das auf die Graue? Ja, aber guck mal hier, wenn du das. Ja, dann nimm. Das passt sehr gut, finde ich. Ähm, okay. Also, sie hört mir. Holz vor der Hütte wird schön mit Vlies zugedeckt. Das ist ein bisschen cooler. Weste, Sehr ordentlich. Und noch eine drüber. Ala, ja, Weiter Weste geht's. Drüber. Was ist denn gerade das Schwierigste, viele. Miri? Ähm, das Thema richtig umzusetzen, würde ich sagen. Hier sind so viele schöne Sachen die, und die, hier, Sarah im Zaum halten. Ja, die <lacht> irgendwie gerade ein bisschen Reizüberflutung. <lacht> Was ist denn mit der? Die Silberne, ja. Hast du auf Grau mit der grauen Hose, das müsste passen. Ja, weil alles andere, wenn ich hier gucke, passt ja. nicht. Oh, wenn, wenn wir jetzt wird die Stirn gerusselt. Ne? Jetzt wird es ja. streng. Ja, Würde ich sagen, oder? Nehme ich Bandagen oder nehme ich Gamaschen? Ja, grundsätzlich lieber Bandagen nehmen, weil die muss man nicht sauber machen. Die kann man in die Waschmaschinen stecken, weil Gamaschen, die sind ja dann, lässt man ja doch ein paar Tage und so, ne, und dann sind wir sie krümelig und so. Ist mir mehr lieber. Sag mal, Miri, oder? wie kriegt man Sarah eigentlich mal zum Schweigen? Sarah ist schwierig zum Schweigen zu bringen, aber... Wenn sie, wenn sie ganz müde ist vielleicht, aber kommt nicht so oft vor. <lacht> es gibt keine Jeans-Schabracke, ne? <lacht> das wäre sehr praktisch gewesen. Help, somebody, help. Keiner möchte mich singen Auch <Ob lacht> wenn es hilft. Können wir das mal gerade übereinander schmeißen? Na klar. Also ich finde das für Mensch ziemlich cool. Ich finde diese Schabracke einfach. Es tut mir leid, Porno. Porno? Aber ich ich hab's doch gewusst. Glitzer und Holz vor der Hütte und die Mutter sagt Porno. Passend. Mit was Schwarzem oder so, das sieht ja auch dann schick aus. Weißt du, ich meine? Das passt nicht so ganz, 100 Ja, aber die Schabracke ist echt Porno. Wenn ich jetzt im Stall mit dem Ding ankäme, na gut, bei mir, würde sich keiner mehr wundern. Ein bisschen mehr Ton in Ton. Okay, also hier ist auch jetzt nichts, was passt. Miri! Brauchen wir eine Decke? Oh, die sind super, die sind super. Sind die besser? Ja, die finde ich viel besser. Weil, ähm, was kosten die dann? Die kosten ein bisschen mehr, glaube ich. 35? Ja, okay. Oh, ja, gut, 5 Euro. Ja, ja, ja egal. Ne? Äh, Socken brauchen wir vielleicht Ich rechne erstmal zusammen und dann gucken wir. Genau, rechne mal und dann schauen wir. Ansonsten, statt wie die Italiener und geh ohne. So machen das Italiener? So. Oh. Ah. Ja, ich kann mich bewegen. Also, ganz im Ernst. Gut. Piqueur, ihr habt das richtig gemacht, weil die Girls haben alle einen heißeren Arsch in der Reithose als in ihrer eigentlichen Alltagshose. Und Reithosen tragen normalerweise richtig ätzend auf. Also Hose auf Porno. Also, Porno. Steht keine Farbe drauf. Halten wir sie mal dran. Ja. Sonnen können wir uns nicht leisten. Guck dir mal das an hier. Knackig. Konzentrieren wir uns vielleicht auch noch mal aufs Pferd? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wo auf mein Körper zur Berechnung? <lacht> Noch zwei Minuten. Geht eure Rechnung auf? 140? Okay. Die? Aber die passen nicht. Das also wenn es sie sind, passen sie nicht. Aber das ist auch nicht da. Das sind auch. Nee. Ja, aber. Nee. Findest du nicht? Hey, sei mal nicht so streng zu deiner Freundin. Die hat immerhin die Calculator einstecke mit dem Handy, gell? Und ja, genau. rechnet hier 32. wie die wilde. Ja, genau, passend. Aber dann haben wir nur für vorne. Tu das, tu das Oberteil weg. Dann nehmen wir beide Gamaschen. Moment. Wie viel Teuer ist das Oberteil? 60. Das Oberteil kostet 60 Euro? Okay, gut. Dann können wir beide Gamaschen und Socken nehmen. Klingt gut. Recht das noch jemand nach? Na klaro. So. Okay. Die Zeit ist um. Zeit für ein kleines Tänzchen. <lacht> Mir ist ein bisschen warm. Komisch. Ja, gut, ich würde sagen. Das ist schon... Ja, der Junge sieht eh immer gut aus. Es muss funkeln, ein bisschen muss es Ich wollte gerade sagen, ein bisschen muss, ja auch, muss es ja auch ins Auge fallen. Das passt schon geil dazu. Guck mal. Gut. Mützchen ist immer cool. Das klingt sehr zufrieden. Auch wenn ich daran vorbeigelaufen bin, <lacht> dreimal. Das sah auf dem Ständer aber tatsächlich ja, anders ja, aus. Dabei. Dann haben wir auch noch was von Löstow dabei. Das finde ich auch gut. Jetzt sind wir gespannt auf deinen Gesamtlook, Sarah. <lacht> Und hier ist sie in ihrem neuen Picœur Eskadron Löstau Outfit. Die Premium Leggings ist funktional und passt sich der Bewegung an, kostet knapp 160 Euro. Die Cheval Deluxe Stiefeletten haben einen Wert von 129 Euro. Dazu eine Steppweste und die Sommerfließjacke von Picœur. Gesamtkosten für Sarahs Klamotten knapp 410 Euro. Sarah, wie war's für dich? Mega Spaß gemacht war, sehr, sehr spannend und auch irgendwie so ein bisschen skurril, weil man so ein bisschen irdisch liegen durfte. Und wie zufrieden bist du mit deinem Look? Ähm, grundsätzlich gut, ich, ich finde die Socken richtig, richtig cool. Wenn man jetzt so ganz genau drauf guckt, passen sie natürlich nicht so perfekt zum Oberteil. Ist ja, sind ja Stiefel drüber, beim Reiten. Kommen wir mal zur Notenvergabe. Was würdest du dir in der A-Note für dein Outfit geben und in der B-Note für deine verrückte Shoppingtour? Also für das verrückte Shoppen, ich glaube, weil wir sehr organisiert waren, ich stapel nicht so gerne hoch, aber ich muss, ne? <lacht> also ich glaube, für das Shoppen selber eine 9. und bei den Klamotten, 8,5 bis 9, also wenn ich so die Sachen vorher von den letzten Jahren gucke, ich glaube, dann geht das schon ganz gut. Knallfarbe für Sarah und Glitzer für Shin Shim. Die Cheval Deluxe Gamaschen passen zur silbernen Schabracke von Eskadron. Für knapp 70 Euro gibt's die bei Löstau. Die Ohren funkeln im selben Ton. Der Strass auf der Schabracke rundet den Look ab. Gesamtwert des Outfits 573,70 Euro. Wird Sarah zur Fashion-Star-Siegerin? Das weiß nur Jens Hilberts, unser Juror. Von Sarah und Sex and the City gehen wir gleich weiter bei Sex and the City. Aber in der nächsten Folge kommt Charlotte York. Herrsteckerchen, Schicki, zwei heiße Schicksten Göttinnen. Sally und Ellie habe ich sie genannt. Sie waren so cool und lustig. Und Bambi-Augen und Zuckerkuss obendrauf. Es wird so lustig. Es hat riesig Spaß gemacht bei Fashion Star. Reiten und dabei noch gut aussehen. Wie das geht, seht ihr bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2020. Vier Reiterinnen sind bei Löstau auf der Suche nach dem perfekten Denim-Look. Hella, Julia, Sarah und Celina. Unser Juror Jens Hilbert hat alles im Blick. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens, der Host of the Show. Heute im Flagship-Store von Löstau gehen wir in die Chanel-Ecke des Reitsports. Picœur Escatron und zwei mega süße Bambi-Augen mit Zuckerguss, Schicksengöttin mit Perlsteckern, alles, wie man sich vorstellt, machen heute mit. Vollgas, Fashion Star, Denim Style. Es wird spannend, lustig und mega Fashion bei Fashion Star. Sie macht den Abschluss in dieser Staffel. No risk, no fun. Für Selina und ihre Maureen gibt es kein Das geht nicht. Sie probieren einfach alles aus. Mit 26 Jahren ist Maureen noch topfit und eine absolute Lebensversicherung. Als Ausgleich zu ihrem stressigen Job als OP-Assistentin gibt die 21-jährige Selina auf ihrem Pony gerne mal Vollgas. So kann sie am besten abschalten. Ein wenig ungestüm, aber trotzdem ehrgeizig. Das zeichnet das Team Chaos aus dem Taunus aus. Einige Turnierschleifen haben die beiden bereits gesammelt. Nur eine goldene in der Eldressur fehlt ihnen noch. Mal sehen, ob ihre Shoppingbegleitung Elena, Selinas Chaos, im Griff hat. Hi, ich bin Elena und heute Selinas Shoppingbegleitung und, <lacht> und ein fester Bestandteil von Maureen. Im größten löstau store in Europa dürfen die zwei gleich auf die Shoppingfläche. vorher Vorher gibt's noch 600 Euro. Die darf Selina gleich für sich und ihre Maureen ausgeben. Doch was ist mit der Blackbox? Da ist noch eine Überraschung drin. Nimmt Selina das Geschenk, dann hat sie nur 15 Minuten Zeit zum Shoppen. Ohne die Blackbox gewinnt sie 5 Minuten dazu und somit ganze 20 Minuten, um das passende Outfit zu finden. Lieber mehr Zeit oder lieber ein Überraschungsteil? Die Spannung steigt. Welcome to the show! Selina und Elena. Kann ich das abkürzen? Sally und Ellie oder so? Hey, Sally und Ellie. Muss ich mich jetzt direkt entscheiden? Okay. Ja. Ähm, dürfen wir jetzt im Team entscheiden? Okay. Ja. 20 Minuten. Ja, sicher? Mhm. Ja, okay. Äh, warum? Weil ein Piece, ein Piece findest du schneller in 5 Minuten. Als ja, bestimmt. stimmt. Okay, ja. Ja, wir nehmen. 20 Minuten und äh Nein! Habt ihr die letzte Show nicht geguckt? Das waren doch immer geile Geschenke. Das könnt ihr niemals in eurem Budget reinnehmen. Okay. Schade. Aber ja, okay. schade. 3, 2, 1, los! Jetzt rennt aber echt die 5 Minuten. Aber die kannst du nicht aufholen. Steven Letten, letztes Mal waren so tolle Sachen drin. Sally und Ellie. Na, gucken wir mal, ob das noch ein Dream Team werden kann. Das ist ja jetzt sozusagen jetzt schon alles kaputt. Kann ich die Konjakfarbenen Stiefeletten jetzt bekommen? Die sind ja übrig, ne? Naja, die würden dir auch stehen. Nee, Aber erstmal irgendwas? brauchen Selina und nee, Elena die goldene Schleife. Ich auch nicht. Warst du hier in der Mitte? Hm? Warst du hier in der Mitte? Nee. Oh, toll, ich reite jetzt ab sofort mit Konjakfarbenen Stiefeletten von Löstau. Die. Selina aus oh Sally und Ellie verschmäht haben. Was ist ja. eure Strategie, Elena? Auf jeden Fall erstmal ganz schnell die Schleife finden. Und dann besprechen wir taktisch klug, wie es weitergeht. So, also äh, ihr könnt jetzt immer, eh machen, was ihr wollt. Das hat es schon gelohnt für mich. Ach, ich drehe durch. Ich... Wieso wusste ich, dass wir das nicht können? Ich war früher so gut in Ostersuche. Es muss jetzt irgendwo hier sein. Ohne Motto kein Outfit. Also los, Mädels. Ja, aber guck noch mal durch. Oh Gott! Die fünf Minuten verbrauchen ja, wir erstmal, bis wir die Goldschleife vorne haben, also super. Ich schwöre, wir verbringen ja. jetzt, wir verbringen jetzt 20 Unruhe. Minuten mit Schleife suchen. Denk uh, du, du hier, hier bin ich, Elena, wärst hier wärst drüben. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Schleife wäre? Brauchst du doch gar nicht, ich, ich bin hier, ich hier oben. Ich jetzt aufmachen. Oh, das ah, okay. Okay, okay, okay, Wo steht das da drauf? Wenn ich dumm? muss, ich es abreißen. Was ist das? Wo steht's drauf? Ja, Fashionstar? Die sind schon sehr süß. Sally. Oh. Dienstag, kreiere einen Denim-Look. Okay, okay. machen aber alle. Gibt es auch Denim? Ich würde trotzdem auf die, ich würd auf die Jeanshose setzen und dann... Okay. Dunkelblau oben. 158. Ah, perfekt. Super. Jacke und Weste oder was haben wir gesagt? Ja, Weste. Okay, okay. Apropos Pony, eine blaue Piqueur-Jeans in 158 hat Selina schon mal. Fünf Minuten sind schon um. Oh, oh mein Gott. Okay, wir haben 15 Minuten. Okay. Durchatmen. Was denn? Kann. Aber hier ist auch noch mal so eine ride so eine schwarze. das finde ich auch cool. Guck mal hier mit dem Glitzer. Ja, aber bist du sicher, so blau. Okay, Sina, können wir dabei besprechen, wollen wir eine blaue Schabracke nehmen? Ja, oder? Ja. Und blaue Bandage. Ja. Aha. Wir können schon mal hier blaue Socken mitnehmen. Ja. Zeig aber mal, welche ich, also, sind das? Größer. Die Socken sind jetzt ein bisschen egoistisch, muss ich sagen, ja. weil die sehen wir später eh nicht, oder? Was ist, wenn du einfach so ein Basic-T-Shirt runterziehst und wir rechnen zusammen mit der Jacke? Einfach die Jacke, die Hose und das T-Shirt. Ja, Weißt du? Ich finde die sauschön, auch mit dem Butter. Sau schön. Welche Hose grau oder blau? Welche in grau eigentlich? Cool? Die, die machen sogar noch die Marketingabteilung, die machen slow. Aber hier. den Rest blau, oder? Ich finde ja. die sauschön, die Jacke. In blau. Guck mal hier. Auf die Glitte. Das Coole ist, an der Größe, wahrscheinlich hat sie sich das ein oder andere Mal vielleicht schon in ihrem Leben geärgert. Aber wenn du ein geiles, tolles Pony hast und irgendwann die Beine unten rausgucken und jeder lacht sich tot und du brauchst ein Großpferd, das Problem hat sie ja schon mal nicht. Die kann ihn ja reiten, bis, sie, bis er 27 ist. Aber das sind Fliegen wecken, Selina, glaube ich. Ah, oh, nee, ich nicht. Ihr seid doch so junge Mädels, warum nehmt ihr jetzt alles in dunkelblau? Ist doch boring. Aha, und klettern muss es. Okay, wir, haben, wir haben noch die Hälfte. Hier ist nur S. Ja, S passt doch. Ist S das ist kleinste ein, oder dünner? Ja, S ist das kleinste. Wir brauchen ein T-Shirt. Wir haben jetzt immer nur noch Ich habe Polo genommen, Safety First halber. Ja. Ähm, gibt, ja, es, ja. Gibt, es, gibt es Pony Fliegenhauben? Klar. Sag mal, wie lange reizt denn du Pony? Ja. habe ich. Wollen wir noch einen Halfter nehmen? Oh Gott. Oh ja half weiß, ich, müssen wir mal rechnen? Ja, so ich rechne aus. Ich würde sagen, P2. Ich, ich probiere mal die, die, die graue. Noch Rose fünf an. Minuten und, und wie viel Geld ist so übrig? Okay. Ähm, ja, Also, die graue jeans ist ein bisschen zu groß. Wir müssen doch die blaue nehmen. Tina und Baby. Sally und ja. okay, Ernie. Okay, also Guck mal, mal da. Ene Mene Mai, Ach, hol welchen, her die Jeans, 50? Piqueur, Reithose. Hex, Hex, Hex, Hex, Hex oder so, Hex. so geht das doch, oder? Ich habe 500. Oh, nee, 600. Plus. Was sagst du, mich Mathe Genie? Plus. Dabei. Ja, Ist erst ja, 29 Euro. Ja, wir haben 71, 29. Wie viel kostet das? 29, 99. Nee, 29. Glatt? Ja. Ja, das passt. Was? Ich habe auch aufgerundet. Ja, 600. Sehr gut. Dann haben wir alles. Man Check das äh, lieber noch nochmal. <lacht> <lacht> Was ist hier gerade das Schwierigste, Elena? <lacht> Eindeutig, das Budget einzuhalten. <lacht> Ach komm, wie, Was die machen hier High Five, die hat mich eine Sache anprobiert. Eine Und das? Wir ja. sind ein sehr strukturiertes Team. Aber <lacht> hauen dann immer wieder Chaos rein, aber retten uns jedes Mal wieder. <lacht> ich finde es interessant, dass die immer eigentlich am unterhaltsamsten sind, wenn es vorbei ist. Das ist schön okay, ich bin okay, sehr happy. Sehr gut, super. Was jetzt? Jetzt zeigst du uns erstmal dein neues Outfit. Wow, was für eine Verwandlung. Die neue Piqueur-Grip-Jeans sitzt wie angegossen, war auch mit knapp 140 Euro am teuersten. An den Füßen glänzt die schwarze Lösdau-Stiefelette. Knapp 370 Euro hat Selinas Outfit gekostet. War es so, wie du es erwartet hast, Selina? Wir haben echt nicht gedacht, dass es das so wild wird. Ähm... Ja, wir waren ja auch ganz wild unterwegs haben hier ein paar Schabracken runtergeschmissen und so. An der Stelle auch echt, sorry mit denjenigen, der es aufräumt, <lacht> aber äh, wir sind hier echt so durchgestürmt. Ähm, also dass, dass wir ein bisschen, dass wir chaotisch sind, wissen wir aber dass wir so chaotisch sind, <lacht> wussten wir dann doch nicht. Aber es hat Spaß gemacht, aber man ist echt wie in so einem Rausch hier drin. Ähm, ja. Aber es hat echt Spaß gemacht. Für Maureen gibt es eine dunkelblaue Eskadron-Decke für knapp 90 Euro. Ton in Ton präsentieren sie ihren Denim-Look. Für beide gab es was Blaues um die Beine. Die Eskadron-Schabracke und das Ohrenmützchen strahlen mit Selina um die Wette. Wird die Letzte die Erste sein? Wird Selina mit diesem Jeans-Look Fashion-Star? Das entscheidet Jens Hilbert. Fashion Star, boah, war das eine krasse Woche. Heller von Sinn, Sex and the City, dann haben wir ach, Bambi Augen und Zuckerguss und vorwärts und rückwärts und alles war dabei. Jetzt fürs große Finale ziehe ich mich zurück und überleg mir, wer Entertaining war, wer Modeling war, wer super das Motto erfüllt hat und wer einfach den besten Gesamteindruck hinterlassen hat. Es wird spannend, wer wird Fashion Star? Das seht ihr in der nächsten Sendung. Jean Star, kreiere einen Denim-Look, lautet diese Woche das Motto bei Fashion Star von Picur Escadron und Lösdau. Wer ist unsere Queen in Jeans? Hella, Julia, Sarah oder Selina? Jens Hilberts entscheidet. Welcome to Fashion Star, das große Finale von Staffel 3. Vielen, vielen Dank an euch alle für die tollen Zuschriften, für die Mailings, für die ganzen Interaktionen im Netz. Das macht uns einen riesen Spaß und gibt uns Motivation für die nächste Staffel. Tausend Dank! Und leider, naja. Wir wissen ja, was kommt. Das Finale, dazu gehören auch Noten. Neue Kriterienpunkte haben wir: Mut, Entertaining, das gesamte Motto. Wie haben die Mädels das Motto eingehalten? Und dann Matching, Pferd, Reiterinnen, das Gesamteindruck auf dem Red Carpet, auf dem Runway, wenn sie nochmal auftreten in ihrem Superoutfit. All das habe ich bewertet und. Wer die große Siegerin ist. Hella, Julia, Sarah oder Selina. Das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Mit dabei diese Woche Hella, unsere süße Schülerin mit ihrem Barbie-Pferd Gollum. Julia, die ehemalige Verkäuferin, hat in Dusty ihren Partner fürs Leben gefunden. Sie lebt den kunterbunten Ponytraum. Das verrückte Springhuhn Sarah turnt nicht nur gerne auf dem Boden, sondern auch auf Chin Shim. Und Selina, unser ehrgeiziger Sonnenschein. Mit Maureen geht's gerne mal wild zu. Ja, Bandagen. Hast du, wie sehen Bandagen aus? Sind das diese ja, das sind diese Dinger für die Beine. Die man umrollt? Ja. Weiß? Ja. Vier. Nein, nein, nein, nein, Egal, nein, nein. In, nicht in Weiß, in Blau. Ja, dann holt Blau. Ich muss erst mal gucken, was die kosten. 370. Hä? Ja, wir können auch nicht mehr heller. Okay, warte. Zieh dich jetzt Nicht mehr. Oh, ich wollte noch nein. die hier. Die sehen schön dazu aus, bitte. Oder geht das nicht? <lacht> bitte? Nein. Soll ich sie aus meinem Geld bezahlen? Ich kein Urteil. Das war's. <lacht> oh Alter, ich oh kann Gott, nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Geschafft. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber man war irgendwie richtig im Stress, weil es echt eine mega kurze Zeit ist. Die Hose angucken. Ich bin ja soweit. Gib Gummi! Ja, ich zum ja. <lacht> ja, Ich sehe gerade die Mutter, die hat ja all over leoparden hier, was hatten die heute noch vor? Das sind Polo-Shirts, ich habe keine gefunden. Und T-Shirts, die Auch nicht vorhängen, Mama. Ja, tun sie aber nicht. Gürtel, Gürtel, Gürtel. Boah, ich kriege eine Krise. Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht, aber war auch irgendwie ein bisschen anstrengend, die Zeit im Nacken, das war wirklich schon ein bisschen, ja, aber ich bin überglücklich mit meinen Sachen, mit meinen tollen Sachen von Picœur und Eskadron und auch mit meinen Stiefeletten von Löstau und bin einfach nur glücklich. <lacht> Sorgen können wir uns nicht leisten? Guck dir mal das Ärsche an hier. Knackig. Das sieht schon cool aus, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Du brauchst wow, meinen Körper zur Berechnung. <lacht> das ist ganz, das immer gut. Wir sind unorganisiert. Also mega Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend und auch irgendwie so ein bisschen skurril, weil man so ein bisschen irre durch die Gegend läuft. Einfach die Jacke, die Hose und das T-Shirt. Ja, weißt du? Jacke. Ich finde die sauschön, auch mit dem Blüter. Sau Sauschön? Welche Hose, grau oder blau? Welchen Grau eigentlich cool? Die, die machen sogar noch die Marketingabteilung, die machen Slow Aber den hier. Rest blau, oder? Ich finde ja. die Sau schön, die Jacke. Wir sind schon bei 5, 481. Hier, wir haben 600 Euro. Ich hatte 500 pro. Nee, 600. Ich Was sagst du, mich Mathe-Genie? Los! Sei. Wir sind hier echt so durchgestürmt. Also, dass, dass wir ein bisschen. Dass wir chaotisch sind, wissen wir ja. Aber dass wir so chaotisch sind, <lacht> wussten wir dann doch nicht. Aber es hat Spaß gemacht, aber man ist echt wie in so einem Rausch hier drin. Was mir an unserem Sonnenschein, die erste in dieser Woche, super gut gefällt, die heller hat eine super positive Ausstrahlung, ist motiviert, ist strahlend mit ihrem besten Freund losgetigert. Die waren auch richtig aufgeregt, das hat man so ein bisschen gesehen und das hat aber auch unheimlich viel Sympathie gemacht. Und wenn ich bedenke, dass sie nicht nur an sich gedacht hat, sondern bei den Kriterienpunkten Mut, ganz ehrlich mein Lila, ist er jetzt zu Arctic Blue geworden, wie wir alle wissen? Ähm, aber es ist trotzdem super schön. Sie hat an ihren Palomino gedacht. Was ein wunderschönes Pferdchen und wie die beide zusammen matchen. Also die drei Kriterienpunkte: Mut, so eine Farbe zu wählen, aber passend zum Match, zum Pferd, als das Gesamteindruck passt. Reiterin, Pferd tolle Klamotten und dann auch das Motto mit der super schönen Jeansreithose gibt die Gesamtnote 9,0. Herzlichen Glückwunsch, Hella. Unsere Julia, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schwer beeindruckt, denn Sie hat ganz viel Mut bewiesen und da ist sie eindeutig in dieser Woche mit 10,0 und besser sozusagen bei Mut, bei der ersten Kategorie, eindeutig die Siegerin. Ich muss sagen, über mich sagen ja auch viele Menschen Paradiesvogel und manchmal auch verrückter äh, Professor oder was nicht alles ich schon gehört habe. Und ein Stück macht das ja auch die ganze Welt aus. Und so ein bisschen über den Regenbogen gehen und mein kleines Pony und die grünen Bandagen und die ganzen Regenbogenfarben. Irgendwie bedanke ich mich bei dir, Julia, dass du so viel ja, Elan und Farbe in diese Sendung reingebracht hast. Und das hat uns einfach richtig gut gefallen. Mut 10 Punkte Motto Gibt es ein bisschen Abzug? Es hätte insgesamt ein bisschen harmonischer sein können. Und da sind wir auch beim Match von Pferd und Reiter. Ihr seid sozusagen die Chaos-Theorie von Staffel 3 und seid da die Sieger der Herzen mit der Gesamtnote diese Woche von einer 8,1. Herzlichen Glückwunsch! Unsere Sarah, die Dritte im Bunde diese Woche. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte mordste Spaß, als du dich präsentiert hast und mit Action dein heißes sex and the city ärchen durch die pique Eskatron, flagship store löstau ecken hast wallen lassen. Mode und Fashion ist ja immer Geschmackssache. Nicht zuletzt weiß ich das am allerbesten. Und ähm, ich möchte dir sagen, du warst sehr viel Mut bewiesen, weil so helle Töne, so weiße Gamaschen, das wählt man ja auch gerade bei einem braunen Pferd nicht mehr immer heutzutage. Dementsprechend richtig mutig gewesen. Ähm, Motto umgesetzt, Jeans und Gesamtmatch zwischen Pferd und Reiter, da sage ich, war dir super. Und ich gebe euch eine richtig gute 8,0 und wünsche euch alles, alles Gute mit den tollen Produkten und viel, viel Spaß in der Zukunft. Die Selina war unsere Finalistin diese Woche. Und ich muss sagen, die Selina erinnert mich, das bin ich auch ein heimlicher Instagram-Follower, an die Semi Rothenberger, Shootingstar des Dressursports. Classy, sehr elegant, sehr high fashion, alles sehr stimmig, sehr avantgard, also Selina. Der Look mit deinem tollen Pony kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du mit ganz viel Ausstrahlung ins Viereck reinreitest. Und deshalb bekommst du auch fürs Match die höchste Punktzahl. Also der Gesamteindruck ist einfach sehr high-end mit E-Tüffelchen. Das Motto? tiptop eingehalten, die coole Jeans mit Waschung könnte auch eine Dior Jeans sein, hier von unserem tollen Sponsor Piqueur. Und beim Mut hat vielleicht ein Fitzelchen gefehlt. Dafür bekommst du die Classic und Elegant Points. Eine Gesamtnote von 8,8. Herzlichen Glückwunsch. Die Wahl fiel Jens nicht leicht. Hier noch einmal alle Wertnoten im Überblick. Das war eine enge Kiste. Die Siegerin von Staffel 3 ist unsere Hella. Herzlichen Glückwunsch! Applaus für Hella! Als Preis bekommt Hella nicht nur die tollen Klamotten von Piqueur, Eskadron und Löstau im Wert von über 600 Euro, sondern auch diese Siegerschleife und einen extra 500 Euro Shopping-Gutschein von Löstau dazu. Herzlichen Glückwunsch, Hella! Ihr Lieben, mir bleibt nur noch eins. Danke sagen für die tolle Staffel 3. Und wie bei Germany's Next Topmodel Heidi Klum, die Verträge sind verlängert. Folgt auch schon die Staffel 4 ganz bald. Seid gespannt auf tolle Protagonisten, tolle Teilnehmer und Bewerber. Und wir haben... Uah, Oh, ein mega Motto. Die neuen Kollektionen von Piqueur sind schon unterwegs zu den Flagship Stores von Löstau. Es wird sexy, luftig und mega Action. Seid also gespannt. Euer Jensi freut sich auf euch bei Fashion Star.